Hier nochmal die Anleitung, die im Prinzip unsere Studierenden zum Feedback geben bekommen. Das ist jetzt einfach das, was wir dann als Handreichung rausgeben. Und da spiegelt sich im Prinzip das drin wieder, was wir vorher in der Theorie gerichtet haben. Also suchen Sie sich eine passende Stelle für einen Feedback-Kommentar. Nur ein Kommentar pro Stelle. Nutzen die farblichen Codierungen oder gegebenenfalls auch diese Symbolik. Formulieren Sie Ihr Feedback. Videosichtung mit Hilfe der Feedback-Kriterien, Beobachtung, Beschreibung ihrer Beobachtung und dann natürlich ihrer Wirkung und dann Verweis auf, wie kann man das anderes machen, Handlungsalternativen und die Studierenden sind halt auch immer noch mal aufgefordert, dabei noch mal über die Theorie zu nachzudenken, weil natürlich das auch, wenn ich das anhand einer Theorie begründe, für den anderen vielleicht auch noch mal einen höheren Erkenntniswert hat. Ja, und dann, wichtig, das hatte ich bis jetzt noch nicht ähm, erwähnt ist, stehen Sie für einen Dialog zur Verfügung. Nicht jeder Kommentar, der dort kommt, ist selbst erklären und das gibt es immer wieder, dass äh, Rückfragen kommen, von dem der Feedback genommen hat oder mitunter auch Anmerkungen kommen, die das nochmal erklären und dann entwickelt sich hier und da so ein Dialog, der wichtig ist. Hier nochmal ein Beispiel für den Feedbackbogen. Das ist also hier erstmal der situationsübergreifende Videosfeedback. Da geht es dann um nonverbale und verbale Kommunikation, also recht allgemeine Themen, die wir haben. Und da wird dann im Prinzip darauf geachtet, okay, welche sprachlichen Grundformen haben wir? Wortfall, Sprachebene, Satzlänge und so weiter und so fort. Und diese Kriterien sollen im Prinzip gesichtet werden und geschaut, ob das dann auch alles gut passt.